Samanda, die Stadt in der Provinz Hatay, ist immer noch stark vom Erdbeben gezeichnet. Auf den Straßen kaum Wahlplakate, es gibt keine großen Kundgebungen. Veranstaltungen finden ohne Musik statt. Es ist diesmal ein leiser Wahlkampf. Er versucht es mit Süßigkeiten. Hüseyin Jaiman, Abgeordneter der türkischen Regierungspartei AKP. Doch die Umfragen könnten besser sein. Die Begeisterung hier sicherlich auch. Bei meinem Treffen sage ich immer, ich bin nicht hier, um Politik zu machen, ich bin hier, um euer Leid zu teilen, um gemeinsam die Wunden zu heilen. Doch das große Zeltlager neben dem Süßwarenladen ignoriert Jaimann. Aber dann sieht er in einer Seitenstraße eine Frau mit ihren Kindern vor einem Zelt ein willkommener Termin. Hallo, wie geht's euch? Wie geht's dir, Prinzessin? Wo ist deine Familie? Und er verspricht, dass ihre Wünsche erfüllt werden und dass jeder innerhalb kurzer Zeit ein Haus oder eine Wohnung bekommen soll. Dann geht es weiter zu Geschäftsbesitzern. Die AKP ist bekannt für Wahlgeschenke, denn die Regierungspartei steht unter Druck. Schlechte Wirtschaftsdaten, Missmanagement beim Erdbeben fettern Es könnte also knapp werden bei den Wahlen. Darauf hofft sie. Susan Shahin, Abgeordnete der Oppositionspartei CHP. Die Anwältin besucht in Iskenderun ein Lager mit Erdbebenopfern. Shahin, die aus der Gegend stammt, dort stark verwurzelt ist, geht auf die Menschen zu, spricht mit ihnen, hört zu. Sie findet, die Regierung hat im Krisenmanagement versagt. Hier wird es bald unerträglich heiß werden. Müssen die Menschen hier unter diesen Umständen leben? Es sind drei Monate vergangen, ganze drei Monate. Menschen bauen Häuser in drei Monaten, hat unser Staat nicht die Möglichkeit dazu? In einem Vorort von Iskenderun schwört Susan Shahin die Parteianhänger auf die heiße Phase ein. Die Befürchtung, die Regierung könne die Auszählung manipulieren. Deshalb soll jede Wahlurne bewacht werden. Jetzt haben wir einen Kampf, den wir führen müssen. Diesen Kampf führen wir für die gesamte Türkei. Der Wohlstand der Menschen, momentan ist es katastrophal, hängt von dieser Wahl ab. Hüseyin Jaimans Wahlkampfstrategie, Islam, die Nation und Erdogan. Er besucht das konservative Bergdorf Kapesuyo in der Nähe von Samanda, ein Heimspiel. Jaimann gesteht zwar Fehler am Beginn des Erdbebens ein, verweist aber darauf, dass jetzt alles richtig laufe. Die Menschen hier würden das auch so sehen, sagt er. Ich selbst schaue kaum auf die Umfragen. Ich achte eher auf das, was ich auf der Straße von den Menschen höre. Wir wollen eigentlich keine Politik machen, aber die Menschen wollen das. Ich denke, dass das Erdbeben sehr wenig am Wahlverhalten hier ändern wird. Jaimann ist sicher, dass auch diesmal die religiösen und konservativen Wähler hinter seiner Partei stehen. Und der Alte? Auch der neue Präsident sein wird. Ein Wahlkampf mit viel Pathos. Die Menschen in Attai wollen das Gefühl von Sicherheit und Zuneigung haben. Natürlich brauchen wir vieles, aber wichtig sind vor allem Liebe, Zuneigung und das Nicht-Vergessen-Werden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe Angst vor diesen Wahlen", sagt dieser Ladenbesitzer zu Susan Shahin. Nur mit Liebe und Zuneigung könnten die Menschen nicht überleben", meint die Abgeordnete bei einem Rundgang im Geschäftsviertel von Iskenderun. Viele Geschäfte haben zu offen, aber machen keinen Umsatz. Shahin will das mit einem Regierungswechsel ändern. Es gibt keinen anderen Ausweg für dieses Land, die Menschen hier fühlen das noch mehr als die Menschen in den anderen 70 Provinzen. Denn wir wurden vergessen, wurden alleine gelassen. Trauer überwiegt in diesen Zeiten. Susan Schein zeigt uns, wo sie am Tag nach dem Erdbeben war. Hier weinte eine Frau um ihren toten Sohn und ein Junge, verlor beide Beine, weil keine Hilfe kam. Und dann ist auf einmal der Wahlkampf ganz weit weg.